Sinne überströmend, aber tausend Eindrücke wie flirrend buntes Herbstlaub, wie tanzende Gicht auf Wellenkronen, wie Regenrinsale am Fensterglas, wie Mückenschwarmwolken in der Dämmerung. Gesichter ist mir deins das fremdeste. Woran soll ich dich erkennen? Filtern die Physiognomie deiner Eltern, die Einprägung deiner Lebenssumme, deine Stimmung im Hier und Jetzt. Deine Absichten filtern zur Essenz. Die monstersuchmaschinen krake in meinem Kopf, saugt mit tausend Tentakeln alles, jedes von dir auf. Wählt aus dem Strom der Bilder und Zeichen die Puzzleteile, die Erinnerungen wecken. Und sucht im Archiv die Pendants. Jagt das Sammelgut durch immer neue Algorithmen. Vergleicht, gleicht an, schließt aus. Die Prozessoren blühen, der Lüfter sind pausenlos. So widersprüchlich deine Gegensatzgesichter. Du Eckig, sanft, verwinkelt, geradlinig, laut und leise, nachdenklich, begeistert, altersgrau, kinderbunt, bequem, abenteuerlustig, trödelig, zielstrebig, analytisch, verrückt. Ein Kaleidoskop aus bunten Splittern. mehr hören wollen, dein kleines Lachen hinter manchem Satz und dein achtsames Rohr, geduldig und liebevoll, bleibt verlässlich immer deins bei mir. Und von Anfang an erkenne ich dich an deinem Lächeln, deinem Blick, deinem Duft. bunte Muster finden und von deiner Meeresgist Bilder im Sand wird dein Regenzauber meine Blicke auf dich klären und verstehe ich deine Klänge zum Mückentanz? Neugierig bin ich, welches Bild von dir mir die Jahre zeigen werden, was bleiben wird von dir und mir uns.